Wie kann ich in Lime Survey Antwortoptionen schneller eingeben? Zunächst mal habe ich hier den Fragentyp Liste Optionsfelder ausgewählt. Bei der Einfachauswahl dann die Liste Optionsfelder. Das ist so der am häufigsten genutzte Fragentyp. Und dann kann ich hier unten ja dann die Antwortoptionen eintragen. Normalerweise würde man es so machen, dass man hier per Hand praktisch erstmal den jeweiligen Code einträgt und dann die jeweilige Antwortoption. Bei den Codes empfehle ich immer, hier das zu ändern auf 1, 2, 3, 4, 5, also nur numerische Codes zu verwenden. Alternativ zu dieser manuellen Eingabe über diese Felder hier, kann man auch hier unten rechts auf schnell hinzufügen klicken und dann kann man die Sachen hier direkt eingeben. Wenn man also beispielsweise die Antwortoptionen aus einer anderen Datei hier reinkopiert, kann man die einfach hier alle untereinander reinkopieren und dann sind die direkt in der Umfrage drin. Ich habe das vorbereitet, kopiere das hier einmal rein und so könnten die Antwortoptionen jetzt hier zum Beispiel aussehen, die ich hier angeben möchte, von Stimme gar nicht zu stimme voll und ganz zu. Und man kann hier auch, wie es hier oben beschrieben ist, direkt die Codes auch mit angeben. Die muss man dann mit einem Tabulator oder mit einem Semikolon von den jeweiligen Antwortoptionen abtrennen. Das heißt, das könnte dann zum Beispiel so sein Dann gehe ich auf Hinzufügen. Und dann habe ich hier direkt alle Antwortoptionen drin, die ich habe. Die Beispielantwort hier nehme ich einmal raus. Die Codes gehen also von 1 bis 5 und ich habe hier diese Antwortoptionen. Wenn ich diese Antwortoptionen hier auch noch bei anderen Fragen nutzen möchte, dann kann ich hier einfach gehen auf Beschriftungsset speichern und dann wird das Ganze hier einmal abgespeichert. Ich gebe dem dann einen Namen, indem ich hier klicke auf Neues Beschriftungsset, nenne den einfach mal Zustimmung zum Beispiel. Und wenn ich dann eine weitere Frage erstellen möchte, kann ich hier einfach auf Beschriftungsset laden gehen und diese Antwortoption in eine andere Frage hineinladen. Hier kann man auch die ganze Frage kopieren und dann eben entsprechend anpassen, wenn es so eine kleine Änderung gibt und die Fragen sich sehr ähnlich sind. Dafür habe ich ein weiteres Video erstellt, das verlinke ich hier oben.